Ich bin Metal Mario Master und ich bin Daniel. B. Wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Juhu! Hallöchen. So, wir haben im letzten Part Pyramide abgeschlossen und jetzt gehen wir in die Welt der Wunder. Ich muss mal früher wieder Kommentare verlieren, aber habe ich vergessen? Der ist glaube ich auch. Daniel. Daniel Aminati, glaube ich hieß Ja, der. genau. Uh. warte war der nicht bei. Ich meine, war bei, war der bei Welt der Wunder oder? Okay. Ich meine, ich meine, war bei Galileo. bin mir jetzt nicht sicher. Ja, bei Galileo war der. Ja, bei Galileo. War so gar nicht. Pro sieben irgendwo. Ja, pro sieben. Aber weiß ich nicht, was. Bei Pro sieben war. Ja, ja. Jedenfalls, wir sind jetzt in der Welt der Wunder. Dem Fernsehsender. Okay, es ist natürlich kein fernsehen kein Fernsehzimmer, was jetzt hier kommt. Und ich bin mir sicher, das dürfte dir gefallen. <lacht> Ja, Zauberer, Zauber und Magie. Da klingt du eigentlich genau das Richtige für dich. Ja. Du stehst also auf Magie. Ja. Vor allen Dingen Feier Feueremblem. Ja. Du bist ein Magier. Nein bin ich nicht. Nein? Nee. Du bist ein Schwertkämpfer. Ja, nee, halt, das bin ich. Ja, genau. Du bist auch ein Schwertkämpfer. Ja. Ich dachte, du bist ein Magier. Wenn wir mal im neuesten Teil reden, dann? dann? Ja dann schwer gemacht, dann schwer oder ja. da kannst du irgendwie alles sein also ja ich weiß da kannst du wirklich alles sein aber ich bin ein held du bist ein held ja, ich will ein held sein ja, okay. held sein halte ich an mir fest pokémon intro ja du wirst ein held sein ja. ah. <lacht> so. ich habe hasen aufgesaugt Würfel. würfel, was würfelst du? Würfel eine Zahl. Sechs, komm. Jawohl. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich dran. Ich würfel. Nummer zwei. Oh. <lacht> ich muss mal nachher gucken. Hm. Sehr merkwürdig. Ah. Ja. Okay. Das ist ziemlich seltsam. Vor allen Dingen, weil wir jetzt hier drei Bosse haben. Hm. Ah, okay, schon. Okay, schwert, schwert, schwert, schwert, schwert. schwert. das ist noch mehr. Ah. <lacht> <lacht> ähm. Okay. Das war ziemlich cool. Guck mal, was da erschienen ist. Oh, ein, <lacht> Würfel. ein Würfeljuwel. Das wollte ich immer schon mal haben, aber nicht in rot, weil rot ist eine Kackfarbe. Wir alle wissen ja, was die beste Farbe ist. Ja, grün. Nee, blau. Richtig, grün. Nein, richtig, richtig, blau. Du hast recht, grün. Ja, da, da will ich recht, blau. Das ist ein schweres Schwer im Herzen. Er ja, hat ein Schwer im Herzen. Kennst du diese Zaubertricks? Wo die Leute Leute, hier so dieses Teil, durchsinken, wo, wo, wo da jemand drin ist. Ja, Ich hatte das, ich hatte das einfach nur für, ich hatte das einfach nur, nur für, so, für so einen dummen Trick. So was geht nämlich nicht, so was ist nicht mit der Wissenschaft zu vergleichen. Nein, ich bin, bin so jemand, der mag keine Magie. Ja, Magie ist auch... Ich Wissenschaft, Wissenschaft nichts Ja. Ja, es gibt nichts besseres als Wissenschaft. Wissenschaft! Für die Wissenschaft! <lacht> oh, <da beide. lacht> Geil. Okay, cool. Alter. Ich glaube, wir haben die beiden beiden gerade zusammen aufgesägt. Jetzt erstmal Geld einsammeln. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, hey, Jetzt bist du krebs modus aktiviert. Ja. Aber eine Münze, eine <lacht> ja. Da liegt noch ein Barren. Ich habe ihn eingesammelt. Yes. Ich glaube, ich keine Karte. Hm? wir haben ja keine karte da eine karte ich haben wir eine karte hat die nicht da. Wenn, wir, wenn wir hier zr drücken dann haben wir keine karte aber ja. diesen diesen soll sollten wir lieber mal, mal alle beleuchten wer weiß was dann passiert oh. Oh Gott! Aua! Was wir machen? Eins noch. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Da, wir haben's. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Hallo? Ich habe hab einfach überall angesaugt, aber jetzt haben wir noch ein Juwel. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Oh. Aber du hast gesehen, dass da oben die ganzen Lampen angegangen ja, sind. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Weil ich irgendwas angesaugt habe, ich weiß aber nicht was. Oh. Komm aus, Krähe, sei frei! Äh. Verwandle dich in Geld. Ne? Ja, das du, <lacht> ja. Krähen, die sich in Geld verwandeln. Warum sterbe ich eigentlich immer wieder? Das ist aber wie auch ich. Ja, wahrscheinlich war, weil ich nicht on Screen bin, ey. Hey, kennst du schon meinen Lieblingszaubertrick? Da ah, ah. bin ich weggepock. Ich guck sie jetzt um, ey! Ich hasse diese falschen Gemäß, weil die können, können wirklich einem wehtun, ey. Beinhalb nicht was äh, Hier kommen wir zurück. Ne? Ja. Oh. oh. Ja, äh, oh. oh, oh. ja dass dieses ganze Zimmer steht auf dem Kopf, wie auch immer das möglich ist. Ne, warte, halt äh, ne doch, es steht auf dem Kopf. Ich würde nicht zu nah rangehen. Die Rotorblätter können nicht verletzen. Ja klar. Ja, klar. Ich habe einfach gerade einen Kerzenständer eingesaugt. War oh, Ding geklopft. Na. Ja. Ja, weißt du, da, da geht's weiter? Ja, Deswegen ich ja hier rein. <lacht> ich gehe fängt mich ja ja ein. Nein, nein, nein. Alter, mein Gott, <ey>. Alter. <lacht> ah! Da ah, muss ah. ah. ich mit der Düsterlampe anleuchten. Aua. <lacht> Au. Gut, abgelenkt, ja <lacht> ja Ich glaube, das hat ihn wirklich abgelenkt. Setz deine Mütze wieder auf. Was hast gerade abgezogen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe die, oh, die ganze Zeit auf. Oh, das ist schön. Ein... Oh, yeah. Schlüssel ja, ist ja. ja, ich glaube, die Fische spawnen hier unendlich. Und die sind da, sind da, um auf die Truhe zu schießen. auf den mach auf. mach auf. Jetzt nehme ich den Schlüssel raus, bevor der... Aha! Oh. Na. Oh. Was ist das denn hier? Das sieht ja schön aus. Ich mach die drei. Was hast du denn dazu? Ja. Oh, Rampenlicht. Rampenlicht! Bist du denn auch so ein Typ, der gerne im Rampenlicht stehen will? Nee, Nee. Hast Lampenfieber. Ja. Ich weiß ich auch, ob ich mir es hätte. Ich, ich habe es halt nie ausprobiert. Also hatte ich früher in meiner Schule nicht an der Tafel gehen wollte. Stimmt. Aber wer wollte das schon? So, hier kommt mein Auftritt. So, was ist ruiniert? Da ist was. Hier kommt mein Auftritt. Dankeschön. Ja, ich Teil da ja warte zu. Ist wieder, ist wieder zu ist wieder offen ah. okay. in der besten Farbe nee stimmt gar nicht ja ja darf ich nicht mal ein bisschen randale machen oh. ah. Kennst du die äh, kennst du diese Tricks? Ja. Tricks, die sowas von gefaked sind. Weil ja, weil einer ist irgendwie mal einer gestorben irgendein ein berühmter Zauberer, als äh, er versucht hat das zu machen. Also sich äh weiß nicht, was das war. Memory dem war das halt nicht mal gesehen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ist mir jetzt auch Egal, aber weil einmal mal gestorben bei dem als er versucht hat diesen Trick zu machen.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 Umgerät. jetzt durchsprechen. <lacht> ja. wo ich hingehe, kommt irgendwas raus, ey. Ja, Das macht sich wahnsinnig, ne? Die Mauser geilen den Stuhl voll weg. <lacht> <lacht> <Weil jetzt lacht> irgendwie merkwürdig ja. aus. Na, ja. stirbt. Oh Geld, alles mein. Alles mein. Ja, moin. Oh. Ey, der Juwel in der besten Farbe aller Zeiten. Ja. Ey. Hey. Money over here. Okay. Ey, sende mich nicht. Ey, was das? Oh, ich kann einfach da reinpacken. Ne? Oh. Hä? Was zum... Oh. Oh, wie das töten ich habe eine idee ich läuft es mal mit der düsterlampe lampe an Und da. ich habe schon die andere Irre. warte war das nicht gerade nur drei lampen die da reingeflogen sind warum sind denn das jetzt fünf was ja, verstehst du da nicht? Aber wieso? Es waren noch fünf, vorhin, vorhin nur 3. Ich will den Schlüssel, ja. Nein. warum? Ich will den Schlüssel. Hallo, ich bin Italiener das ist und Englisch spricht. Ja, hey, halt mal. Das Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Und eine Stoffhase. <lacht> Na, <lacht> ja. Tür Tür die Stoffhase? Mein Platz. Ha ha ha. Mein fertig. Tödlich. Tödlich Stoffhasen die Augen den Nein, das lassen wir lieber sein. Oh. Oh, ist auch noch was. Ja. Oh, okay. ist was. okay. dann. das hier eine Waschküche? Hey, die sind aber nicht im ah. Ich glaube, du hast dich gerade erschreckt, ne? Ja. Warum sind hier so viele falsche Gebisse, ey? Die tun doch weh Was? Ich hab ihn! Ich habe einen Da ist auf dem Fisch! Wish. Noch ein Wisch. Ich hab einen Goldgeist. Uh -huh. Ich will mal hart weg. Ja. Komm, wir müssen Handtücher aufsaugen. Okay, weiter. Head nein das habe ich schon eingesammelt wir sollten weitergehen mm. okay, komm mal da rein. Da schlüssel wieder halt. so will, will ich dass luigi irgendwann mal auf die idee kommt die in den schlüssel dann auch wieder, wieder rauszuziehen ja nein okay, ja, mein zimmer. das zimmer ist überhaupt nicht normal dieses ganze Hotel ist nicht normal. Und du solltest da weggehen. <lacht> hey, willst du mal einen Zaubertrick sehen? Hier, pass mal auf. Was passiert, wenn ich jetzt an diesem Seil hier... Ach und... 3 zu 1! Magie! Ich habe eine Schatztruhe hergezaubert. Ach ja, übrigens, falls du das nicht, nicht siehst. In der Mitte ist ein Spiegel. Ja, das stelle ich mal vor. Ja. Aber... Mario. Mario. Nee. Ja, das habe ich, habe ich doch gerade nicht gemacht. Ja, da haben wir aber Geld raus. Echt? Ja. Da oben ist ein Herz. Natürlich. Wieso denn auch nicht? Ja, so weiter. Doch, der wird was zum Spiel. Oder? Oh, das noch Geld. Und nur ein Herz. Was soll ich wenn So wenig. still perfekt perfekt perfekte ja. Nee. ja. seht euch würfel Ich kümmere mich drum. Warte. Er muss doch erstmal oben fallen. Also 30, 30 Leben, ne? 39. So, jetzt. Ach so, ich kann gar nicht darauf gehen. Ja, das mag du bist doch für Wissenschaft. ja, du bist auch für Wissenschaft. Ja, habe ich nie gedacht. Cool. Oh, warte, ich sehe gerade, dass rechts noch ein, nach oben rechts ein Raum ist. Ja, da müssen wir hin, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, wo die gegangen sind. Äh, die sind unten. Ja, dann gehen wir nach rechts. Ich dachte, wir müssen nach rechts gehen. Hallo, Schäden. gut, Oh, Herz! ist schon, schon geht's wieder besser. Genau. Da ist das Juwel. aber Ja. Äh, wunder komplett ich hatte, ich ich ja, hatte ja. Äh, ich Ja, ich ja. gespielt Ja, alle gefunden auf Anhieb. Da können wir Ja. Gehen. Ja, ja, Wie viele Minuten haben wir? 20, 21. Na gut, dann können wir weitermachen. Warum sind die Lichter angegangen? Das quält mir nicht. Mach ich wieder aus. Ich auch. Das Matratze, äh, der du nicht interagieren kannst. Nicht wirklich. Dann Schwerter drin. Schwerter. Au. Geflogen. Keine Ahnung. Ich will hier nur, nur hier, Inneneinrichtung hier in Einrichtung kaputt machen. dass mich hier ein bisschen Randale machen. Oder ist das zu viel verlangt? Ähm, äh? im Klo immer noch. Yeah, das ist kein Klo, das ist eine Garderobe, um genau zu sein. Hm. Ja. Meine Mütze, du Ich glaube, sie mochten die Farbe grün nicht. Okay, jetzt noch mit ein bisschen Verwüstung. Einfach damit schuld ins Klo rein, die Wahl war, weil ich. Noch mal die Ende. Geld. Geld. die Welt? Okay, weiter. Ich weiter zurück. Uh. Hmm. Das ja die äh, die drei haben haben jetzt ein, einfach die reihenfolge der der räume verändert Bonk. so in welchen raum gehen wir als nächstes wir haben auch keine karte mehr doch haben eine karte. Warum sind wir jetzt hier nicht. magie nein ich hier ich hasse euch ja schon dort nicht alle Später in die Hände waschen, erst mal hier gut machen, was mir abgenommen Ja, Wir müssen nämlich jetzt zu dem Ausrufezeichen hin, das können wir jetzt nur herausfinden. Indem halt. wir jetzt random durch die Räume gehen, da wollte ich eigentlich nicht machen. Dann wollte hin machen. Ja, Bild. das Bild, das haben wir doch schon. Ja, ja, da war auch die letzte Edelstein drin. Ah. Ist auch schon zwei Minuten her. Man ich merk mir sowas. Ja, stimmt du und dein kurzzeitgedächtnis der gedächtnis deswegen wirst, du auch, wirst du auch wahrscheinlich vergessen äh, die eine sache rein zu editieren okay. oh mein Gott. Weiß nicht, was du, meinst. du weißt genau was ich meine ich total vergessen würfel würfel ja mit buch als verteidigung na aber Hoh. Hoh. Hoh. Hoh. Kiha. Kiha. Es gibt nur einen wahren Sensei, bitte mehr auf Abstand, bitte. Warum denn? Aua. Ich sag's, doch, dass das blatt dich verletzt. Ich habe irgendwas Dinge nicht <lacht> gerne bekommen. Hier ein <lacht> Billardkugeln, aber. Hat er uns gerade getornt, ey? Der, der, der, der hat uns einfach getornt. Oh das geht man so gar nicht. Dass der uns einfach hier getornt, ey. der Segel bleibt ist kaputt. Ey, kaputt gemacht. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Oh, oh. Oh, jetzt geht das Ding kaputt. Oh, oh oh und du gehst kaputt nein ich hab einen Fisch komm her du ich hab einen fisch und ich weiß damit umzugehen äh. Äh. Äh. Äh. weg war er. und schon war er weg das war die Geschichte vom, wie auch immer, die Fische noch mal essen. Wütterich. Oh. Äh, äh. Hä? Was <lacht> geht? Alter, die haben eine Wassermelone. Hab einen Geist. Ich auch. Da habe ich ihn verloren. Hier oh ja, ist die Wassermelonen kaputt und Geister ist es nicht gestattet, Waffen zu tragen. Oh, okay. So, komm mal her. Ja. der Flüchtling auf die Stage. <lacht> ja, der wollte unbedingt äh, Stand-up-Comedy machen, aber diesen traum haben wir jetzt für uns nicht gemacht. Dann gehen wir jetzt hin, wir müssen nach unten um genau zu sein. Ja oh. glaub, äh. glaub die werden random, die irgendwie. Ja, die, die werden random, aber wir müssen zu einem bestimmten Raum kommen. Ich bin nicht mitten gegen den Käfig gedonnert Also wie gemacht. Ha, voll das Teil dann zerstört. Jetzt so gegen den Stuhl, ey. noch einer. bereit. Na ja, ganz genau. Was mit deiner Mütze passiert? Ja, nice. Die sind wir so auf und abgeflattert. geflattert. Wo ist der? Bestimmt die unten Wasser auf. Häng ich doch. Hat ja einfach, mit bitch slap gegeben, ey. Oh. Da haben wir das schon glaube ich. Scheiße doch. Ich zieh, ich zieh nochmal ran. Nee, hatten wir nicht. Nein. Nice. Wir loslassen das ist sogar noch ein Stoffhase. Warte, oh, nein. Oh, nein. Oh, wir sind schon in dem Raum. Okay, da hm. ja, müssen wir gleich noch mal in den Raum gehen, wo der Stoffhase war. Mit dem Käfig, ah. hm? dann kommt mal her, hier drei. <lacht> hey. oh. Sind gerade mit einem Hut angegriffen? Ja. Oh, Hallöchen. Ja, das Prinzip dieses Bosses ist relativ simpel. Ich werden mir jetzt mal Karten nach uns. Mir müssen wir ausweichen. Und dann werden sie sich hier rumwirbeln. Dann müssen wir warten, bis sie näher kommen. Ah, oh, ich sehe schon. Oh. Was zum... Oh. Oh mein Nein. Oh. Da war's und da war's nur zwei. Gib mal bitte ein paar Herzen. Vorsichtig. Jetzt müssen wir gucken. Oh ja. Mm. Oh. Prepare, yeah. oh, God. Uh. oh. Nein. Und da war's nur, war, war's nur einer. Ja. Was ja. jetzt, Sir? Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ganz links, ja. Man muss ja auch voll aufpassen, ey. Ja. Aua. tot. Der ganz rechte ist es. Au. Nein. Ja. Äh. wieder der ist noch wieder der rechte ähm. Au. Oh, gut. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt noch mal war. Ähm, der Links, der Links ist es. Irgendwie kommt da kein Faden raus. Ich auch nicht. Ja. Oh. Oh. Jetzt, jetzt habe, habe ich ebenfalls den Faden. Oh, ich dich <lacht> oh. hin. Ich lebe mich hin. Ja, der gibt mir noch einen Rest. Ja, so ein Knochen noch mal noch. Ja. Der belebt dich jetzt wieder. Hey, hey, hey. Und so. nicht mehr, welcher von denen welcher war. Ja, ehrlich. Da. ich gar nicht warum man da kein fahren ausgekommen ist. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, die dürfen nicht außerhalb von der Arena irgendwie fallen. Ich glaube auch nicht. Oh, ich habe jetzt... <lacht> hab jetzt nicht aufgepasst. Das ist der Linke. Okay. Ich habe zum Glück, ich guck zum Glück immer hin. Okay, erste, das ist Uh -huh. hey, links. sie ich wusste es. Oh so, ich hab ihn Aua. Meine Rache dafür, dass du mich Game Over gemacht hast, beinahe. Jetzt den Knopf hier so runter. <lacht> ja, hey, wir haben es schön. Ja, dann kehren wir doch mal lieber am besten zum Aufzug zurück oder so. Sollen wir erst im nächsten Bad dahin gehen? Ich wollte die Karte auf müssen noch mal äh, Wir müssen jetzt erstmal wieder zurücklaufen wenn wir nicht hier so umlaufen das war eine karte gerade. Äh, nee, äh, weil wenn wir links gehen dann kommen wir in eine sackgasse und wenn die karte nicht aufgerufen drück mal ja nach oben, da ja durch ja passiert so. da ich, ich sagte doch gerade dass da eine sackgasse ist aber das ist auch ein weg oder nein das ist eine wand das ist eine sackgasse ah. wir müssen den ganzen weg zurücklaufen ja, jetzt mach ich mache erst mal die karte wieder kleiner also warte mal einfach so äh, wenn, wenn wir ins Labor gehen, dann kommen, dann kommen wir wieder an denselben Raum wieder raus. Wir müssen sowieso zum Aufzug gehen. wir so, oh. also ja. wieder hier zurück oder was? Ja. So, aber die Karte wieder kleiner. Nein. Und oh. auf einmal. Äh? kommt der her? Was? Ja, wir da Macht die Karte, was sagt er. Du weißt nicht, wie ich funktioniere, oder? Nein. Wenn ich Elder Scrolls spiele da habe ich dauernd meine Karte. Ich gemacht eine Clip runtergefallen, deswegen. <lacht> so, jetzt müssen wir hier runter Na, und dann noch mal nach ganz der links, weil da war noch ein Stoffphase. Nein. Stoffphase. Muss ich noch umbringen. Reden jetzt oder habe ich den? ja weiß es nicht. Ja. Das ist noch ein Stoffhase. das gibt aber trotzdem ein Achievement. Aber oh, egal, wir sollten sowieso jetzt erstmal zurück zum Labor gehen. Aber erstmal sollten wir jetzt gleich diesen paar beenden. Ja, erstmal oh, ja. Knopf. Juhu. Oh yeah. Oh yeah. Das ist der ja nächste. So. Ja. Das sehen wir dann im nächsten Part. Hm. Bis dann und ciao. Ciao, ciao. <hums>